Ich heiße Philipp Schmidt, ich bin am MIT Media Lab, wo ich die Open Learning Initiative leite. Ich bin auch Mitgründer der Peer-to-Peer-University und Executive Director.